Was machst du jetzt mit dem Hühnchen? Warum hast du das geschlagen? Na, ich habe es nicht geschlagen. Es wird natürlich liebevoll behandelt, dass es nicht umsonst gestorben ist. Ich gucke mir das erstmal anatomisch an, weil wir werden das nachher, wenn das von unserer Bierdose runterkommt, also es gibt Bier-Butt-Chicken, äh, tranchieren. An so, der Karkasse tranchieren. Was gibt es heute? Es gibt heute Bier-Butt-Chicken oder besoffenes Bühnchen. Das bedeutet, wir müssen davor Bier trinken oder wir trinken das Bier durch das Hühnchen hindurch? Oder? Ich habe mir jetzt erstmal, deswegen habe ich das ein bisschen reanimiert, die Öffnung vom Hühnchen angeguckt. Und da setzen wir nachher das Hühnchen drauf. Genau. Und durch diese, ähm, ja, das Bier, das wird, wird, wird halt Bier der, die Menge des Bieres, zieht schön der Dampf in das Hühnchen rein. Und oben habe ich schon mal geschlossen... Äh, dass quasi der, der Dampf äh, richtig durch das Fleisch austritt und nicht nach oben. Ne? Genau, und deswegen habe ich mir mal die Anatomie angeguckt. Man kann jetzt noch... Gehen wir eigentlich schon ins fachliche rein? Nein, noch nicht, aber so mal <lacht> da mal ganz <lacht> Wir haben Zeit, eine ganze Stunde. Genau, deswegen habe ich es mal geschaut, man kann jetzt noch an der Brust, ähm, dass man nicht nur von außen die Gewürze einreibt, also schön, mal so Hühnchen zu streicheln, ne? äh, etwa, mit Gummihandschuhen, ne? etwas die Haut abziehen und dann noch unter die Haut einmassieren. Ne? So können wir auch, wenn wir mal äh, so bei euren Weihnachtsbraten, dann halt da noch ein bisschen ja, getrocknetes Obst oder so drunter stecken oder direkt noch auf dem Fleisch einmassieren. Also das machen wir nachher. Und die sind schön, knappes Kilo oder so, vier Stück haben wir. Äh, Botzel kommt ab. Warum? Dann, ja, warum? Es sitzt, dann, es sitzt dann einfach besser und es tropft okay. dann nicht gleich so viel äh, Fettisch nach unten. Hier ist er, er sieht gut aus, er hat einen wundervollen Dialekt. Er hat jahrelang Alles hier drauf. in unserer wunderschönen Stadt einen Menschen satt gemacht und er heißt Fabian Heinert. Ein tosen Applaus für Fabian ja. Heinert. Uh! Schönen guten Abend, hallo. Ja, ein großartiger. Auch du hast heute etwas ganz Spezielles mit. Ich sehe schon, ein Kopf schaut aus Eis. Ja, ja sieht Richtig. Man, ja. Sieht man das auch von der Kamera? Nein, sieht man nicht, aber ist egal, es sieht immer nachher. Was machst du uns heute hier, Schmuckes? Also wir haben heute einen Lachs zu verarbeiten, einen ganzen frischen Lachs. Den werden wir einmal im Bananenblatt auf dem Grill garen. Okay. Den werden wir einpacken, schön kuschelig im Bananenblatt. Und dann werden wir eine Lachsseite oder Lachsstücke auf den Grill legen und entsprechend grillen. Und dazu gibt es dann passendes Relish, Salzer. Es gibt ebenso ein mm. Susländer Schweinekamm. Da sind wir wieder da beim Susländer Schweine Schweinekamm. <lacht> ja. Aber diesmal im Ganzen dann auf dem Grill gegart, ja. gegrillt. Der und dann wird es zerschnitten? Und dann wird es zerschnitten. Richtig, Good. ganz genau. Also, wir haben hier einen Susländer Schweinekamm, der wird eingerieben mit einem gewissen Gewürz-Rub. Die Gewürze sind jetzt schon auf dem Grill in einer kleinen Pfanne, die werden ein bisschen ah. angeröstet. Und dann kommen die in den Mörser rein, klein gemacht. Können wir da mal ganz kurz ja, hingehen? ganz das mal kurz das mal schauen. schauen. Das hier ist Rapp? Das wie? hier sind jetzt einfach Gewürze, Piment, Pem äh, Pfefferkörner, okay. Senfsaat. Die werden jetzt einfach leicht angeröstet in der Pfanne auf dem Grill, sodass sie praktisch ihr, ihr Aroma entfalten, ja. dass sie ein bisschen lauwarm werden. Entsprechend schön angeröstet. Dann kommen sie rein in den Mörser, klein gemacht. Und das wird dann zu dem Rapp verarbeitet. Wow. Und damit wird dann der kam praktisch eingerieben. Fein, lecker. Auch unser wundervoller Fabian hat ja jetzt schon hochinteressante Sachen gemacht. Du hast zum Beispiel Bananenblätter ausgerollt. Richtig, also wir haben jetzt die Bananenblätter vorbereitet. Die war jetzt für den unseren Lachs benötigt. Vorbereitet heißt, was hast du gemacht? Vorbereitet heißt, also unsere Bananenblätter, jeder kennt ja die Bananenbalmen. Ja. Diese Plättchen gibt es dann entsprechend zu kaufen auch. Hier kann man sowohl Fleisch, Fisch... Ja, einfach in so einem Feinkostladen, man okay. kann sie bestellen, Großhändler auch natürlich, vorwiegend, aber eben auch in so ganz speziellen, exotischen, vielleicht Thai-Läden, dass die sowas dann organisieren können. Gut, man entfernt dann einfach hier den Strung des Palmenblattes, Bananenblattes, und dann schneidet man entsprechend dann diese Blätter zu, je nachdem, in welcher Größe man sie verarbeiten möchte. Wir haben jetzt so kleine Stückchen gemacht, Wichtig ist, dass die Struktur erhalten bleibt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass der Saft, die Soße nicht austritt. Das ist ganz, ganz die Marinade oder je nachdem dann entsprechend auch die Kokosmilch. Wir werden auch mit Kokosmilch arbeiten. Und ganz, ganz wichtig ist, bevor man das Blatt weiterverarbeitet, soll man das auf jeden Fall auf den Grill erstmal legen, damit es etwas vorgeflammt ist. Man sieht dann schon den Unterschied. Das war jetzt schon auf dem Grill, auf dem Feuer. Es hat Temperatur gekriegt, Es hat ein bisschen, ist ein bisschen angegangen entsprechend. Ist auch jetzt viel elastischer. Man kann viel besser damit umgehen. Wohingegen... Wohingegen das hier jetzt noch nicht auf dem Feuer war, auf dem Grill. Und dann sieht man hier schon den Unterschied. Die Struktur des Blattes ist noch ganz deutlich erkennbar. Wohingegen hier eigentlich die Struktur schon fast weg ist und dadurch auch viel... Was ist der Effekt? Das ja, ganz schön. normal, das Garn eigentlich im Päckchen, das ja. man auch oft verwendet, ob das jetzt Bergament ist, ob das Alufolie ist zum Beispiel. Hier kann man auch eben mit Bananenblätter Päckchen zusammenstellen, reinpacken, auf den Grill legen, Garn. Liebe Freunde in, ich sag's jetzt Mannheim, weil bei uns in Leipzig sprechen die Menschen Hochdeutsch. Ein Lacher jetzt in Bonnheim. <lacht> Herzlich willkommen hier in Leipzig. Wir machen hier mit euch zusammen die zweite Grillmuk. Wir hatten schon vor zwei Wochen eine Live-Veranstaltung gemeinsam mit Straubing, jetzt hier in Leipzig mit euch aus Monnem. Ich möchte euch erstmal wundervoll begrüßen. Wir haben tolle Sachen vor und die nächsten Minuten werde ich euch auch vorstellen, was für tolle Kursleiter wir hier haben, wer das ist, was wir vorhaben etc. pp. Da ist sie. Sabine Finger, ich möchte sie den Mannheimern einmal vorstellen, ist hier in Leipzig ein Star unter den kulinarischen Trüffelsuchern. Äh, sie ist auch vor zwei Wochen hier schon tätig gewesen und hat uns überrascht mit den unterschiedlichsten Leckereien. Es war sehr, sehr viel. Äh, und wir haben sind dann, also meine Bikini Frisur, liebe Mannheimer, ist in den letzten zwei Wochen erst entstanden, auch in Vorbereitung des heutigen Abends. Liebe Sabine, was kredenzt du uns denn heute hier? Ja, ich bin jetzt gerade dabei bei unseren wunderschönen äh, Butterländer Hähnchen ne? und wir machen äh, Bierbad Chicken. Kurze Frage. Butterländer Hähnchen. Warum Butterländer? Ja, das ist eine äh, besondere ähm, Art des Geflügels. Die äh, werden zum Beispiel nicht mit Antibiotika gefüttert. Die werden äh, kurze äh, Transportwege haben. Die, äh, es ist eine Brudertierhaltung, Viele äh, freier Auslauf. Eine was? Eine Brut Brudertierhaltung? Also die kleinen Küken sind dann auch noch mit Butterhähne. Werden nicht geschreddert. Äh, viel Auslauf. Äh, kurze Wege. Regionale Betriebe. Glückliche Hühner. Unser großartiger Fabian ist ja neben mir, Fabian Heinert. Ja, äh, Applaus für Fabian Heinert und auch für die Menschen in Monnem, liebe Freunde. Ja, hallo, schönen äh, guten Abend. Hallo. Der Fabian ist mittlerweile an einem Punkt, wo er den Fisch äh, aufge- war, war der schon offen oder hast du das gemacht? Was... Der Fisch war ausgenommen und offen, entsprechend Aha. so praktisch gekauft. Zeig es mal so in die Kamera, damit man das sieht, was. Was, also so sieht das dann von innen so aus? So sieht okay. das schön rosa Farben aus, wunderbar, ganz toller Frischegrad. Frischegrad auch erkennen an den Augen, wenn die schön hell und glas sind, ist er auf jeden Fall frisch. Auch wenn man hier zum Beispiel in die Kiemen reinschaut, kann man erkennen, ob der Fisch frisch ist. Also wenn sie richtig schön kräftig in Farbe sind, dann ist der Fisch absolut topfrisch. Wenn er nicht mehr top frisch ist, dann sieht die, das wie aus? Ein bisschen blasser. Blasser, genau, Blasser, diese ja. schöne Farbe. Das Richtig. heißt, wann ist dieser Fisch, wann hat er das letzte Mal, äh, wann ist ich er geschwommen? Gestern. Echt, ja? Ein, zwei Tage, ja. Wo ist er her? Ja, ich denke mal, das wird eine Kultur sein, eine Lachskultur, ja, aus dem Norden, denke ich mal. Das ist unser Thema heute. Es gibt Lachs. Was gibt es noch? Was also machst du mit dem Lachs? Den hast du doch nicht so. Aber der Lachs wird jetzt filetiert. Wir bringen ihn praktisch in Schuppen, wir bringen ihn von der Haut runter, dann werden Lachsstücke daraus geschnitten. Diese Lachsstückchen werden dann in ein sogenanntes Bananenblattpäckchen eingepackt, ein bisschen mariniert mit Kokosnussmilch, ein bisschen Schärfe mit reingebracht und diese Päckchen kommen dann auf den Grill. Schön. und was noch? Ich meine, die junge Dame ist ja hier auch fleißig. Ja, ist fleißig. Wir stellen einmal eine Salza her, einmal ein Relish zu den entsprechenden Ein Relish. Was, ja. was ist das für mich als Ja, so ein Palenzer. so ein grobstückiges Sößchen, sage ich mal. Aha, aha, aha. Also, es ist jetzt nicht ganz ganz fein geworden. Hier haben wir ja ein bisschen Flüssigkeit mit dabei und grobstückiges Okay. Ist man zu Fleisch, zu Fisch ist möglich. Gut. Was ist der Unterschied zwischen Relish und Chutney? Ähm, Chutney ist ein bisschen ähm, feiner, sage ich mal, ein bisschen dickflüssiger. Okay. Also nicht ganz so äh, flüssig, sondern eher ja, ja. und wird auch ein bisschen eingekocht vorher. Also, okay. das ist ganz, ganz wichtig beim Chutney, dass es runter reduziert wird. Sehr schön. Was, was machst du uns noch? Und dann machen wir noch gemeinsam einen Susländer, einen Susländer Schweinekamm im oh. Stück mit einem Gewürzrub. Der wird eingepinselt dann hinterher mit einer sogenannten kachaka das, das hast du dir Soße? doch jetzt gerade selber einfallen lassen, eine Katschaka-Soße. Nee. Das ist, doch, das das gibt's ist ja gar hier nicht. die Katschaka-Soße und jeder kennt jetzt ja sicherlich den Katschaka, ich mache jetzt keinerlei ah. Werbung. Hier wird mit diesem Katschaka gearbeitet und entsprechend dann auch unseren Schweinekamm damit eingerieben, einbebinselt. Deshalb jetzt mit unserem Großen Peter eine so, so Gesprächsrunde zu den Grills an sich. Wir fangen hier an. Genau, den Kleinen lassen wir mal außen. Hört man dich? Ja, man hört mich bestimmt gleich. Ja. Also, wir haben heute hier ähm, einen ganz klassischen, offenen Holzkohlegrill. Ähm, so wie der in etwas größeren Geschichten, wenn man ein, bisschen ein paar mehr Leute... So, wo grillen. ist der her jetzt? Das habt ihr ja nicht bei euch unten im Keller stehen. Doch, den haben wir, also nicht im Keller, wir schleppen den in der Regel in den Schuppen dahinter. Also das ist der Grill von der Volkshochschule, wenn ah. wir hier Grillkurse haben, in der Regel dafür ist der da oder ein Hoffest für die äh, Kursleiter haben. Das ist unser Grill von der Volkshochschule. Sehr schön. So, hier haben wir... Ein Holzkohlegrill geschlossen. Ich mache mal kurz den Deckel auf, weil man sieht auch hier eine Temperatur. Der hat jetzt so knapp 200 Grad. Man darf sich da immer nicht irritieren lassen. Genau, da steht doch was anderes. Ja, drin. das ist immer Fahrenheit außenrum. Warum auch, rum auch immer. Ähm, wir haben jetzt knapp 200 Grad. Hier liegt jetzt schon uh. sehr gut, das ist in der Schweinennacken drin. Du siehst auch hier ist ein Kerntemperatur. Ähm, ein Thermometer dran. Das zeigt uns jetzt hier. Etwas mehr als 20 Grad, das wird noch eine Weile brauchen. Und das Kabel, das erkläre ich dir auch gleich noch, was das ist. Genau, erklär mir mal. Das Kabel führt zu dem Gerät, das ist auch ein Kerntemperaturmesser. Und der Vorteil von diesem Kerntemperaturmesser, es hat mehrere Sensoren. Sensor 1 geht hier zu dem Antrecho, Sensor 2 geht zu dem Schwein. Und jetzt habe ich hier auf meinem Handy... Ist nicht das nicht ist, ist nicht wahr, doch. Ne? Das ist hier, also dass ich das hier kurz zeigen darf, das ist also mit dem Gerät ähm, verbunden. Und da sehe ich eben auch hier, dass das Schwein am Sensor 4 hat 20 Grad und äh, das andere Co. wird noch eine Weile brauchen, das hat erst 5 Grad Kerntemperatur. Der okay. Vorteil ist, das Gerät hier, also mein Handy informiert mich, wenn, ich habe jetzt hier eine Kerntemperatur eingestellt, ähm, von 54 Grad für das Rindfleisch und für 63 Grad für das Schwein. Und dann vibriert mein Handy sozusagen, wenn das fertig ist. Ich muss, ja. müsste also jetzt nicht die ganze Zeit dabei stehen, sondern kann mich um andere Sachen... Aber man kann auch machen. eine Titelmelodie reinbringen, wie alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das weiß ich nicht, ob das geht, das habe ich noch nicht ausprobiert. Der dritte Grill, auf dem jetzt hier Sabine schon ihr Brot bäckt und, und wir bierbutt am Start sind, ist ein offener Gasgrill, also das Pangbang zu unserem großen Holzkohlegrill. Ja. Und... Da werde ich gleich für unser Publikum ein, ein paar Nürnberger äh, Würstchen äh, grillen, ähm, um einfach mal auszukriegen, ist es tatsächlich ein geschmacklicher Unterschied vom Holzkohlegrill oder ähm, äh, vom, vom... Variante 3, 2, 3, 4 haben wir inzwischen, ähm, ein großer geschlossener Gasgrill. Ähm, also, wenn die Kamera mal rumkommt, nachdem Muss sie die Batterie mal gewechselt hat, Genau, dann kann man auch hier mal reingucken. Wir gucken da jetzt rein. Wir gucken da jetzt ah, gleich rein. Wir gucken es uns nochmal von außen an. Wir haben also hier auf jeden Fall drei verschiedene Temperaturzonen. Ich kann also das in drei Temperaturzonen teilen. Ich habe ein großes Thermometer. Das aus. ist sozusagen für die unterschiedlichen Bereiche hier drin. Okay. Und hier drin schon vor sich hin das schöne Schön. Armtrikot von ähm, Sabine Finger hat halt immer jetzt im Augenblick 10 Grad, also 6, um genau zu sein, hat es hier. Okay. Und ähm, genau, und das ist halt schön. Man könnte hier oben auch noch ein Gitter reinmachen, um so ein bisschen sanfter zu garen oder ja, was ist warm das zu halten. Und wie wir jetzt in den Unterschieden, ne? die ist, bisschen, die ja, noch ist immer noch die am ähm, Genau, darum geht es ja auch bei uns. Genau. Ja. Energieeffizient garen. Ähm, und äh, damit sozusagen die, die Wärme reflektieren und auch von oben die Wärme auf das Grillgut draufbringen. Im Großen und Ganzen sind diese offenen Grills dafür da, damit man dieses Grillgefühl hat, ja? Naja, oder, oder, naja das, ja, oder eben halt für, für Kleinteile, also für, okay. für ein Steak oder so, was jetzt wirklich schnell geht, ist, glaube ich, das ein bisschen ja. über, übertrieben, da brauche ich das nicht unbedingt. Ich hatte nicht mal so einen Kugelgrill, dann war der richtig, hat der richtig Power gemacht, ich legte was rein, mach den Deckel wieder hoch, war hin. Ja, ja, einfach zu schnell. War zu schnell ne? okay. so, ja. Oder du zu langsam. Ich wahrscheinlich zu langsam. Ich genau. ja, bin ja verheiratet. Ich bin es gewöhnt, dass ich schuld bin. Oh. Gut. Hier haben wir jetzt tatsächlich einen Grill als Kleingasgrill. Das ist eher so was für. Ähm, da kann man Balkon. auch hier was drauf tun. Genau, oder? das ist so Ablageflächen, die, die sind da angebaut. Genau. Okay. Ähm, das, ist sowas, das ist sehr praktisch, zum Beispiel auf dem Balkon. Ah. Ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt sagt, äh, da will man nicht zum großen Grill hinstellen, und jetzt mal Holzkohle anfangen, sondern ähm, das geht schnell, das ist schnell ansündbar, da ist eine kleine Gaskartusche drin, ähm, hat auch eine Haube zum effizient Grillen, ähm, hier ist jetzt im Augenblick nichts drin, hier kommt sicherlich gleich das Brot rein noch von Sabine mhm. oder irgendein äh, anderes Grillgut, vielleicht der Lachs, dass man den da drin machen, das ja. müssen wir gleich mal gucken. Einen letzten Grill. Da können wir jetzt auch richtig mal gucken, was hier abgeht. Da können wir auch mal gucken, was... Molle, was geht ab? Äh. So. <lacht> wir haben hier einen Holzkohlegrill, ja. der... Dafür bekannt ist, dass er sehr raucharm äh, sein soll und sehr okay. schnell zur Verfügung sein soll. Wir haben ihn extra noch nicht angezündet, um das mal auszuprobieren. Habt ihr den gekauft oder hat ja, er jemanden mitgebracht? Also auch äh, ein Großteil dieser Grills, eigentlich diese drei sozusagen, die haben mir Kursleiter ja. aus meiner Volkshochschule netterweise ah. zur Verfügung gestellt. Guten Applaus für diese nee. Kursleiter, die das gemacht haben. Ganz, ganz toll. Genau. Ähm, und das funktioniert also so, dass es hier einen speziellen Behälter gibt für äh, die, die Grillkohle. Ähm, das ist gibt's ganz schön wenig. Das ne? ist ganz also schön wenig, ja. Ich bin da auch sehr gespannt. Die ist auch besonders klein. Also wenn man normale Holzkohle sieht, ist das ja eigentlich größer. Ja. Ähm, jetzt gibt es dazu hier eine Flüssigkeit. Ähm, was ist das? Das ist der Anzünder also für, für, für die... die gibt es das extra dazu oder kann ich gibt's? auch reinkippen, was ich bei mir irgendwie in der, im Chemiebaukreis das das finde? Du hast ja, du hast ja letzte Woche schon das Benzin empfohlen. Nein, habe ich nicht empfohlen. Ich habe es als so, so Disposition gestellt. Liebe Mannheimer, niemals würde ich sowas machen. Gut. Ähm, so, das gebe ich jetzt hier mal ein bisschen dran. Und was, was dieser Grill hat eben als Sonderregelung, ist, ähm, der hat hier unten ein Batteriefach dran und hier kann ich eine Lüftung einschalten. Und das, was so bei manchen Holzkohlegrills eben passiert, ähm, dass man da so davor steht und wedeln ja, ja. muss, das macht er hier mit Batteriebetrieb. Ist jetzt ja hoffe geil. ich, dass das hier Feuer fängt. Ja, wir mal. Mhm. Tja, irgendwie nicht. Nee. Doch, doch, doch, brennt. Doch, ja? Das liegt nur an der Sonne, das muss man nicht sehen. Mhm. Jetzt machen wir hier den Deckel drauf. Und jetzt können wir hier ist ja geil. Lüftung anmachen. Und jetzt heißt es, dass der also in kürzester Zeit sozusagen ähm, betriebsbereit ist. Das werden wir mal ausprobieren. Ja. Hier ist das Schöne: der Grillrost wird richtig eingeklingt. Wenn es klappt. Ja, klappt. So, alles gut. So. Und, und jetzt damit? ist das an sich fest, also selbst wenn der ah. Grill umfällt, ähm, gelangt jetzt nicht äh, die Grillholzkohle, ähm, die Brände irgendwo auf die Wiese. Das Kind fährt mit dem Skateboard gegen den Tisch. Genau und dann Schaden. fällt das runter, aber es, es fällt nicht, es brennt nicht die ganze Bude ab. Okay, alles klar. Ich will noch kurz über ein paar andere Gadgets reden. Ja, über andere was? Wir haben so ein bisschen das Grillzubehör genau. sinnvoll oder Steht bei mir auf dem Zettel als Zubehör. Genau, Grillzubehör oder nicht. Wir haben als Grillzubehör, habe ich mal hier drei verschiedene, beziehungsweise vier verschiedene Zangen hingetan. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also es gibt Leute, die wenden Würstchen gern mit so einer etwas längeren Pinzette. Mhm. Ähm, habe ich noch nie gesehen, sowas. Ja, ist im Kochbereich tatsächlich so in der Haute Cuisine. So große Oder so. Oder sowas. Dann gibt es äh, so diese Art von, ähm, äh, von Grillzangen mit einer Silikonbeschichtung, auch am Griff. Äh, für kleine Sachen relativ üblich ist, glaube ich, die. Ähm, da kann man auch große Stücke mit anfassen, man kann sie arretieren. Und tatsächlich meine persönliche Lieblingszange ist diese. Die habe ich mir aus meiner Zeit in der Schweiz mitgebracht. Und Jetzt haben wir hier zwei Gadgets. Eins habe ich geschenkt gekriegt, habe ich aus Amerika mitgebracht. Das haben wir hier hinten in unserem Zaubergrill. Geh mal ein Stückchen weg, weil man weiß nie, was jetzt passiert. Das ist, ich halte es mal in die Kamera, das ist ein K. Ach, auf Fleisch. So, dann könnte ich jetzt, das können wir jetzt mal ausprobieren. Probieren wir mal aus. Hier, mein Stegfleisch, also könnte ich jetzt hier branden oder so. Funktioniert. Habe ich hier ein K reingebrannt, weiß ich, diese Scheibe ist nachher meine. Die ganze. <lacht> da, sie, Freunde, seht ihr das überhaupt dort? Ja, ihr seht das. Das ist ja das ganze Stück. Genau. Da. Und das habe ich, das Ganze. Eigentlich müssten wir diese Scheibe Ihnen nachher zu essen geben und dann lachen wir aus, wenn man das nicht schafft. Genau. Und das Ganze habe ich meiner Chefin erzählt, dass es dieses Brandeisen gibt und dass ich das Geschenk gekriegt hat. Und da hat sie sich gesagt, das will können wir auch. Will ja, auch? das will sie auch, aber natürlich nicht mit ihrem Nachnamen, sondern man denkt als Chefin eines Hauses etwas größer. Also mit VHS. Und deshalb haben wir. Wow! Ein Brandwesen. Das, das ist doch mal was, ne? Ja. VHS. Und jetzt oh. wenden wir damit ganz live unser Armdriko. Ich warte bis die Kamera ja, da ist. Dauert eine Weile. Und dann habe ich dort, man sieht ein eingeblendetes VHS-Logo in unserem Antrikot. Ja, macht einen Countdown hier. Eins davon habe ich markiert. Okay. Welches sich mal hier ich nicht. Okay. Schön. Und kann man noch mal schön. Aus, Dann können wir mal fragen, ob die merken, welches ja. der Lötzchen tatsächlich vom Holzbodenkrieg kommt. Okay. Wollen ja. wir gehen mal reingehen ins Boot? Wir fangen hier vorne bei dem Tisch an. Ja. Welcher Tisch? Noch hier vorne. Ja, ja, Oh, oh, oh, oh. Twitch. Ich mit dem Mikrofon, Pfui Deibel. So, wir wollen wissen, welches, was wollen wir eigentlich wissen? Welche der Würste, ihr Lieben, ist vom Gas und welche wurde mit der, mit der Holzkohle gemacht? Ja? Guckt mal. Und gibt es schon kleine, kleine Ideen? Ja, es gibt Ideen. Peter, dafür brauche ich dich natürlich, weil ich kann jetzt äh, da nicht wirklich was sagen, weil ich Frag weiß Ich frage einfach nicht. mal, ob es ja. Meinung gibt, welches vom Holzkohlegrill ist und genau. welches. Genau, ja, ihr Lieben. Das mit Spieß ist vom Holzkohlegrill. Was sagst du, Rachel? Hm. Das, du sagst das ohne Spieß, was sagst du, Matze? Ich sag das mit dem Spieß kam vom Gasgrill. Und was sagst du? Das mit dem Spieß kam vom Kohlegrill. Okay, also eigentlich haben wir so eine Art ne? Situation. Da kommt noch, da ist noch ein, da sind noch und genutzt. Das mit dem Spieß ist vom Gasgrill. Das mit dem Spieß vom Gas. Und was sagst du, Silvia? Sag ich auch. Okay. Lieber Peter, da bin ich mal gespannt, Auflösung? Die Auflösung ist, das mit dem Spieß ist vom Holzkohlegrill. Ha! <lacht> Freunde, <lacht> es schmeckt Holzkohle. Es schmeckt nach Holzkohle, Siste? Siste? Ja. Ehrlich, ja? Aber man merkt dadurch, dass es tatsächlich kein, zumindest bei Würstchen, man müsste jetzt andere Sachen nochmal mhm. testen, aber bei Würstchen zumindest kein großer Unterschied ist, beide Sachen machen adäquat, kann man zum Grillen benutzen, das Röstaroma ja. ist da und das immer so behauptete, es gibt dieses spezielle Aroma der Grillholzkohle, scheint ja nicht ganz so deutlich rüberzukommen. Gibt es parfümierte Grillholzkohle, die dann irgendwie nach... Glaube ich nicht, dass das nach Lebensmittelrecht zuständig ist, also Gut. zulässig ist. So. Danke sehr nach Mannheim. Das war sehr, sehr schön. Danke nach Mannheim. Wir sind wieder zurück hier in Leipzig. Und zwar sind wir jetzt kurz vor dem Höhepunkt des heutigen Nachmittags frühen abends und zwar die juryentscheidung ja das ist hier. hier geht es nämlich um alles es geht um preise erster zweiter platz äh, das letzte mal war es so gewesen dass der gewinner des duells zwischen unseren beiden grillmeistern den verlierer einladen musste ins kino und das war ganz ganz toll das war irgendwie so so also da ist der der gewinnt der der bezahlt Heute haben wir eine Jury, die vorhin aus, wirklich aus, aus vielen, vielen Leuten zusammengewählt wurde. Und die bitte ich jetzt einfach mal hier zu mir hier vor. Genau, wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, eine Speisung unseres großen, großartigen Künstlers der Kochkunst, der Fabian, ja? Der Fabian hat uns hier was dargereicht, Fabian. Also wir haben jetzt einmal einen Lachs auf dem Teller mit einem curry -Salz. Mhm. Dann haben wir im Bananenblatt gegarten Lachs mit Kokosmilch und haben einen ja, mango Gurkensalat anmariniert als eine Art Salza, die dann zum Lachs gereicht wird. Mhm. Schmecken lassen. Ah, das ist jetzt sozusagen noch der, der zweite Gang. Auch da geht unser Kameramann da mal drauf und da schaut, das ist ja, oh, das, das, das Fleisch, Fleisch. Fleisch. Dem ja, sieht man wie ja. Wie Leder. Ja. Mhm. Okay. So, Die Struktur und an, das ist ja ganz toll. Richtig. Und das also ist ja, wie lange ist jetzt äh, dieses Fleisch drin gewesen? War jetzt ungefähr eine Stunde und 15 Minuten, Stunde 20 war drin. Wir haben jetzt eine Kerntemperatur bei 65 Grad gehabt, mhm. indirekte Hitze, also mit Kugel obendrauf, mit, ja. Schön mariniert, hat eine schöne Farbe, ist ganz, sieht toll aus, man hat ja sieht schon, sehr interessant man aus. Man hat ja schon das Gefühl, dass es wirklich schmeckt. Guck mal, es ist auch so ein Lächeln drin in den Gesichtern. Ja, ja, ja, ja, und das Zwinkern kommt auch, eigentlich hast du alles richtig gemacht. Bist du denn zufrieden mit deiner Leistung heute? Ja. Als, als Persönlich bin ich zufrieden. Sieht sehr gut aus, hat alles funktioniert, optisch. So, genau, es hat, es hat so eine schöne Farbigkeit. Ja, das ist halt vom einfach... richtig. Es, es wirkt nicht wie, ähm, oh Gott, es ist Anfang Mai, ich habe vom Grillen schon das Schnauze voll, weil schöne Wetter... Wir haben hier richtig schön Farbe auf den Tellern. Ja, ja Und das ja ist schön. ja wichtig auch fürs Auge, dass das Auge isst mit. Ja, ja, haben ja. super schöne Farben, ganz, ganz toll Warum und ist das meine unterschiedliche Geschmacksvariationen, Geschmacksrichtungen. Ich bin ja sehr gespannt auf, ähm, auf die Meinung äh, der, der Jury zum Fleisch. Mhm. Ja? Also beim, beim Fisch, man sieht, der, der ist nicht trocken, der ist noch saftig. Ne? Das ist alles. Und das ist eben so auch wichtig beim Fisch, dass der wirklich glasig ist, damit äh, der nicht zu trocken ist. Er muss wirklich noch ein bisschen glasigen Kern haben. Also, auch wenn viele denken, er ist noch nicht durch, aber es ist eben in dem Fall nicht so, also er muss richtig schön glasig sein, ja. richtig schön saftig, zart. Man sollte kein Lachsstück nehmen Kohl. und das in die in, in, in die Soße reinwerfen, ja. weil man richtig. denkt, Fassend. oh, mach ich richtig. mal eine genau. da hast richtig. du nämlich dann irgendwie einen richtig. trockenen Stein im Wasser. Also hier und haben wir jetzt praktisch das susländer den susländer Schweinekamm. Ja. Und die Salsa ist jetzt in, äh, speziell pikante Salsa, also die gehört zu dem Fleisch dazu. Die kann man jetzt sollte man nicht unbedingt so separat essen, sondern wirklich mit dem Fleisch in Kombination, okay. weil die eine gewisse Schärfe hat. Die sollen praktisch das Schweinefleisch, den Schweinekamm praktisch so ein bisschen anfeuern, ja. noch mit zusätzlich. Mmh. Ja. Und ein bisschen ist bin ich ja neidisch, weil die jungen Herren schon essen können und ich muss hier noch, noch den Nachgeschmack des Biers in mir... Das oh, Vor allen Dingen jetzt hier auch bei. Äh so, wenn du möchtest, kannst du gerne mal kosten. Das ist ja, jetzt ein gerne. Anschnitt von gerne, dem Schweinekamm. Oder kannst ja gar nicht reden. Nee, geht jetzt mit Reden nicht. Einfach genießen. Genießen und schweigen. Ja, musst du musst reden. <lacht> ja, also wie gesagt, es ist jetzt eine wirkliche Herausforderung, so ein Schweinekamm im Ganzen. Meistens kennt ja. man ja die Rostbrädel oder. Die am Stück gegrillten, in Scheiben gegrillten Schweinekammstückchen, so wie wir es am ersten Abend haben. Und diesmal war es halt wirklich jetzt am Stück. Und da ist dann schon von der Optik auch der Schweinekamm ein bisschen anders, eine andere Herausforderung, eine andere Optik, ja. wenn man das dann so sieht. Praktisch in Scheibe dann geschnitten, nur ringsherum praktisch die Röstaromen ja, des Gewürz. Sehr, sehr, sehr, es ist zart. Es ist oder? zart, es ist ja. saftig durch die ja. Struktur okay. auch, durch das Durchzogene, Durchwachsene auch. Was hier ganz besonders bei diesem susländer kam ist, dass der so stark toll marmoriert ist, ja. durchgezogen ist und das macht das Ganze besonders saftig. Jetzt rede mal mit mir, Jetzt was rede hast ich du? Mit dir. Also, was ist was? Genau. Also wir haben jetzt hier zwei Komponenten Fleisch, eine schöne Scheibe vom Entrecot, hier ist es noch ein ja. bisschen blutig. Er hat jetzt die Brust vom Hähnchen. Mhm. Sie war auf dem Punkt, wo sie rauskam, ist es jetzt immer noch schön saftig. Es hat ein bisschen nachgezogen, denke ich mal. Alex, was sagst du? Genau, hier kannst du ja. jetzt noch die Kräuterbutter... Alex soll nichts sagen. Nee, okay, <lacht> Alex darf nicht sagen. Die Kräuterbutter gehört aufs Rind. Und, äh, oh, ja, Aber man kann aus Eigen Kreation entstehen Danke. lassen, das ist ja das Schöne. Ne? Du hast die Kräuterbutter, du hast sozusagen Sahne schlagen lassen. Ich habe sch schlagen Butter. lassen, bis es Butter wurde. Dann Der hat sich das, das Fett getrennt. Wir haben das Wasser abgegossen, haben die Butter in ein extra Gefäß, frischen Schnittlauch schön klein gehackt, Knoblauch mit rein und mit Salz abgeschmeckt. Und das kann jetzt aufs Fleisch drauf und dann zerläuft das schön und dann gibt es oh, noch mal gibt das ein, ja, eine Bindung. Was ist hm? dieses Klopsähnliche? Das Klopsähnliche, ja. das ist unser Brot. Wir ja. haben es ja nicht im Blumentopf gemacht, sondern in der Muffinform. Ja. Ist auch geworden, hat irgendwann eine andere Form des Brotes, ne? Okay. Genau. Die Jury. Ihr habt euch eine Meinung gebildet zu eurem Essen. Ihr habt die Möglichkeit zwischen 0 und, ich glaube, 10, ja, wenn alles gut geht. Mal gucken. Ja, 10 zu wählen. Zehn heißt sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gut. Null heißt Plupp. Das hätte auch jemand machen können. Ohne Wissen. Ja? <lacht> ich habe jetzt Kollegen, die komme ich hier raus. Ohne eine Minderheit zu äh, genau. bestimmen. Als erstes möchte ich eure Wertung zum Essen von Sabine. Jetzt. Oh, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Wie viel ist es? 24, ja. Danke. Jetzt yes. grün, oh, grün, schon, grün für unseren Fabian. Fabian hatte das letzte Mal gewonnen äh, mit einem Punkt oder zwei Punkten Vorsprung. Also es war wirklich minimalst. Möchte ich die Entscheidung jetzt. Oh. Na, oh. 27. Das bedeutet, liebe Freunde, auch in Mannheim. Gewonnen hat, <lacht> ja, man mag es nicht glauben, <lacht> unser Fabian schon wieder. Woran, woran lag's? Am ja. oh, Salz? Das ist einfach. Ich find, nicht so einfach. Also, das gut zu Geschmack. Okay, okay, okay, okay. okay. okay. Mal. Mir hat äh, dieser Schweinebraten sehr gut geschmeckt. Die Salzer konnte alles. <lacht> Sehr schön, ein tausend Applaus an unsere Jury! Danke, danke, danke! Und natürlich an unsere beiden großartigen Grillmeister heute hier, danke, danke, danke! Gewonnen hat unser Fabian, ich möchte mich verabschieden, liebe Freunde, auch nach Mannheim, dass wir hier mit euch zusammen so eine wundervolle Hin- und Herschalte machen durften. Auch natürlich viele Grüße an die Kollegin, die moderiert hat bei euch. Hat sie sehr, sehr toll gemacht. Wir konnten da mithören und mitsehen. Und das war wirklich großartig. Danke, danke, danke. Nächste Woche geht es hier in Leipzig weiter. Da haben wir internationale Küche. Das wird sehr, sehr, sehr aufregend. Ich freue mich, mit dem Publikum hier in Leipzig jetzt auch alles wegzuschnabulieren und ein Becherchen vom tollen We Weizensaft zu trinken. Kleine Wohin kam ja bei euch das ich Thema auf. Wir haben natürlich ja. Ja. in ja. Leipzig noch viele, viele andere tolle Getränke und hier auch in Sachsen tolle Biere bis hin zum Sternburg, wo auch der kleine Punkrocker in mir wieder glücklich wird. Äh, fahren Sie mal nach Leipzig. Schauen Sie sich Leipzig an. Es lohnt sich in jedem Moment. Danke sehr. Applaus! Yeah. Yo.